Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Bürgerinnen und Bürger von Grasbrunn und Umgebung. Mein Name ist Stefan Jochim, ich bin der stellvertretende Leiter Ihrer Polizeiinspektion 27 in Haar und hatte bei der letzten Bürgerversammlung in Grasbrunn die Gelegenheit, mit einem Präventionshinweis im Zusammenhang mit dem Thema Callcenterbetrug betrug an Sie heranzutreten. Und Grasbrunn aktuell gibt mir heute nochmal die Möglichkeit, das Ganze direkt und über das Internet für Sie zu machen. Das Thema Callcenter-Betrug, also Betrügereien durch falsche Polizeibeamte am Telefon, durch Enkeltrick oder auch durch Schockanrufe, ist immer noch ein aktuelles Thema, vielleicht heute aktueller denn je. Und wir haben auch in Ihrem Bereich immer wieder versuchte Delikte und in unserem Inspektionsbereich auch leider vollendete Delikte in dem Zusammenhang. Besonders schlimm in diesem Zusammenhang ist es, dass es eine der schwächsten Gruppen unserer Gesellschaft, nämlich die Senioren, ü 65 trifft. Rechtschaffende und fleißige Bürger, die ihr Leben lang gearbeitet haben und Geld auf die Seite geschafft haben. Und hier geht es nicht um Peanuts, sondern hier kommen ganz schnell mal Beträge im fünf- oder sechsstelligen Bereich zusammen, die von den Tätern ergaunert werden. Genauso schlimm ist es aber, dass diese alten Menschen einen Gesichtsverlust erfahren, in dem Moment, wo sie mitbekommen, dass sie im Herbst ihres Lebens ihr nahezu gesamtes Vermögen oder ihr gesamtes Vermögen an irgendwelche kriminellen Subjekte verloren haben. Ich möchte Sie, die Generation der Kinder und Enkelkinder, in diesem Zusammenhang gerne in die Pflicht nehmen. Informieren Sie sich, informieren Sie sich im Internet. Es gibt jede Menge Präventionsmaterial und Präventionshinweise zum Thema falsche Polizeibeamte, Enkeltrick, Schockanruf. Ähm und wenn Sie sich informiert haben, sensibilisieren Sie Ihre Oma, informieren Sie Ihren Uropa über diesen Themenbereich, drucken Sie Informaterial aus und läuten Sie einfach mal bei dem Nachbarn, dem 80-Jährigen, der schon seit Jahren seine Wohnung immer verlassen hat, und sagen Sie, hey, der Polizist im Internet, der hat gesagt, liste das mal durch, vielleicht schützt sich das. So ein paar Grundsätze sind, gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Die Polizei ruft nie mit der 110 im Display an. Sollten Sie so einen Anruf erhalten, dann rufen Sie selber die 110 an. Aber wichtig, legen Sie vorher auf. Oftmals werden Pieptöne eingespielt und man flunkert den älteren Herrschaften dann vor, dass sie mit der Einsatzzentrale verbunden werden. Nein, auflegen, die 110 wählen und sich darüber erkundigen, hey, ist das wirklich die Polizei, die bei mir angerufen hat? Ob Telefonbucheinträge überhaupt noch zeitgemäß sind, darüber lässt sich vermutlich diskutieren. Aber wenn Ihre Tante Censia heißt, Ihre Oma Brunhilde oder Ihr Opa Wigbert, dann stellt sich die Frage, ob es wirklich erforderlich ist, dass Sie mit diesem Vornamen im Telefonbuch eingetragen sind. Man könnte zum Beispiel den Vornamen einfach abkürzen, W-Punkt, oder man tritt an den Telefonanbieter heran, Entsprechende Formblätter sind im Internet verfügbar und lässt den Telefonbucheintrag einfach entfernen. Die Täter agieren über Telefonbücher, orientieren sich an diesen nicht mehr ganz zeitgemäßen Namen und rufen auf die Art und Weise gezielt Personen an, von denen sich bereits aus dem Telefonbuch erkennen lässt, dass es sich eben um die Zielgruppe Personen, Senioren, Ü65 handelt. Sehen Sie sich einfach von mir bis in die Pflicht genommen. Sozial und emotional. Damit diese Täter keine Chance haben, ihren Verwandten an ihre Habseligkeiten zu kommen. Vielen Dank.